<kớl i> ja, so, noch ein Video jetzt. Textaufgaben zu linearen Glaubenssystemen. In der Regel werden die gefragten Sachen in Textaufgaben Mathematik mit irgendwelchem Symbol, irgendwelche Variable dargestellt. Ja, wenn etwas gefragt ist, dafür muss man ein Buchstabe benutzen. Ein Buchstabe, die Variable werden so viele sein wie die gefragten Sachen. Für jede gefragte Sache schreiben wir also eine Variable, einen Buchstabe. Danach versuchen wir, das, was über jede Variable in der Angabe gesagt wird, in die mathematische Sprache zu sozusagen übersetzen. Genauso ist es auch bei den linearen Gleichungssystemen. Eine Bootverleih-Firma hat insgesamt 43 Boote. Manche Tretboote, maximal 5 Personen, Preis 8 Euro pro Stunde. Manche Ruderboote, maximal 3 Personen, Preis 7 Euro pro Stunde. Und Kanus maximal 2 Personen, Preis 4 Euro pro Stunde. Insgesamt kann die Firma höchstens 159 Personen bedienen. In so einem Fall, also wenn alle Boote, das ist gemeint, also ja, höchstens ist gemeint, alles wird gerade benutzt. Und in so einem Fall sind die Einnahmen... 271 euro pro stunde wie viele boote hier der art hat die firma ja okay wie schon gesagt für die gefragten sachen also sachen für die boote ja, da muss man für jede sache ein symbol benutzen schreiben wir t für die trittbote wie viele sie sind ja R, wie viele die ruderboote sind und kanus Cano ja selbstverständlich können wir auch andere symbole benutzen zum beispiel abc und so weiter aber jetzt benutzen wir halt t sind. Versuchen wir jetzt die Angabe in die mathematische Sprache zu übersetzen. Also insgesamt sind die Boote 43, also das und das und das, die Boote Zusammenhalt sind 43, da ist es. Ja, T und R e und K ist 43. Die Firma kann gleichzeitig höchstens 159 Personen bedienen. Also denken wir mal, jedes von diesen T-Boote kann 5 Personen bedienen, also 5 mal T sind diese Personen insgesamt in diesen Booten. Also, wenn wir 2 Boote haben, sind 5 mal 2, 10 Personen. Wenn wir 3 Personen und äh, 5 mal 3. Wenn wir 7 äh, Boote, wenn wir 3 solche Boote 5 mal 3. Wenn wir 7 solche Boote 5 mal 7 und so weiter und so fort. Gut. Entsprechend ist es oder dreimal eher sind die Personen die da drinnen so man die die höchsten die, die größte Anzahl von Personen die äh, sein können und 2K in den Kanus jedes Kanu hat zwei Personen also insgesamt kann die Firma 159 Personen also da ist die zweite Gleichung ja 5D die Personen in den T-Boote 3 r in der Ruder K in den Kanus zusammen sind sie 159 und in diesem Fall ähm, sind die Einnahmen 171 Euro pro Stunde ja 8 Euro pro Stunde für jedes Tredboot nicht Boote ah, für jedes der Tredboote okay ähm, also das, bitte, äh, das bedeutet 8 mal T Euro insgesamt Tretboote pro Stunde ja? 7 R von den Ruderbooten und 4 K von den Kanus. Ja, da stehen die da. 8 T, 7 mal R und 4 mal K. Und insgesamt sind es halt 271 Stunden sind da gemeint. Ja? Okay, jetzt schreiben wir alle diese drei Gleichungen zusammen. Die Boote zusammen sind 43. Die Personen, die sie insgesamt so gleichzeitig bedienen können, sind 159 und das Geld, die Einnahmen sind dann 271 Euro pro Stunde. Dieses System kann man dann so als lineares Gleichungssystem lösen entweder mit einem äh, Taschenrechner oder Geogebra oder weiß ich nicht was, ja. Oder äh, sehen wir gleich, wie man so ein System mit äh, das sogenannte Gaussches Verfahren löst. Ja? Sehen wir das doch hier lieber. So, nehmen wir jetzt, das ist also das sogenannte Gausche Verfahren, ja? nehmen wir jetzt hier die zweite Gleichung und subtrahieren wir von dieser Gleichung zweimal die erste Gleichung. Ja? Ziel ist, mit diesen Änderungen, die wir jetzt hier machen werden, dass wir am Ende eine sogenannte diagonale Form des Ganzen bekommen. Ja? Das ist jetzt hier diagonal ja? oder so, ist egal so oder so, überall stehen 1 und der Rest ist alles 0. Das ist das Ziel. Und das ist ein bisschen ähnlich wie äh, was wir schon früher gelernt haben, wenn wir jetzt ein lineares Gleichsystem haben mit zwei unbekannten wie hier oder da. Ja. Äh. Ja. ja, mit dem Additionverfahren, so ist es ja. Hier zum Beispiel nehmen wir zweimal äh, die zweite Gleichung und subtrahieren dreimal die erste Gleichung, dann haben wir jetzt hier 3x minus 3x, dann äh, bleibt kein x. 5y minus 3y, dann haben wir 2y und 36 minus 3 mal 8 minus 24, das ist 12, ja. Und dann bedeutet y ist gleich 6, 6 ist eh klar. Und das y kann man da einsetzen, dann bedeutet x ist 2, ja. So einfach geht das. Und gehen wir dann wieder jetzt zu diesem komplizierten System, was wir gesehen haben, ja. Also von der... Zweite Gleichung hier subtrahieren wir 2 mal die erste Gleichung, also dann wird das hier verschwinden. 5 minus 2 ist 3, 3 minus 2 ist 1 und 2 minus 2 ist 0. Und 159 minus 2 mal 43, das ist 73, kann man die Rechnung machen. Hier haben wir von der, aus der dritten Gleichung äh, die zweite, diese hier, zweimal subtrahiert. Ja? Dadurch verschwindet das hier auch. Ja? Das bedeutet jetzt hier, äh, 8 minus 2 mal 5, minus 2, also 8 minus 10, 2 mal 5 ist 10, minus 2. 7 minus 2 mal die 3, also 7 minus 6, das ist 1. Und 4 minus 2 mal die 2, das ist 0. Ja? Hier, das ist 4 minus 2 mal die 2, da bleibt 0. Und 271 minus 2 mal 159, das Ergebnis dann ist minus 74. Okay. Jetzt lassen wir uh, auch das hier verschwinden. Von der dritten Gleichung also subtrahieren wir einfach die zweite. 3 minus, einfach die zweite, Entschuldigung, von der dritten Gleichung. Minus 2 minus 3 ist insgesamt minus 5. 1 minus 1 ist 0. 0 minus 0 macht nichts. Und minus 47 minus 73, das ist minus 120. Okay? Jetzt hier, Machen wir folgende Rechnungen. Die dritte Gleichung äh, dividieren wir durch minus 5. Ja? Also minus 5 durch minus 5 ist 1. Minus 120 durch minus 5, das ist 24. Also hier haben wir schon äh, einen Teil der Gleichung schon fertig. Jetzt, hier, was haben wir hier gemacht? Von der zweiten äh, Gleichung haben wir 3 Fünftel der dritte Gleichung, also das hier eigentlich, ja? äh, addiert. Ja? Oder das hier subtrahiert. Also 3 nehmen wir jetzt sofort 3 Fünftel, der dritte Gleichung ist äh, das Gegenteil von das hier, minus 1 minus 24. Also wir müssen eigentlich hier 3, äh, 1 Fünftel ist das hier. 3 ja? minus 3 mal das hier, noch einmal, damit es klar wird. Ja? Das hier ist minus 1 Fünftel von dem da wir brauchen jetzt hier plus 3 Fünftel, also wir machen minus 3 mal das hier. Okay? Und dann haben wir eh das, was hier gezeigt ist. Oder, wenn, wir, wenn, wenn jemand das nicht so will, ja, also von der zweiten Gleichung, 3 minus, also 3 plus 3 Fünftel von minus 5, 3 Fünftel von minus 5 ist minus 3, 3 minus 3 ist 0. 1 plus 3 Fünftel von 0, also 0 bleibt 1, 0 plus 3 Fünftel von 0 bleibt immer noch 1 und 73 plus 3 Fünftel von minus 20, 3 Fünftel von minus 20 ist halt 72, also 73 minus 72, das ist halt 1. Ja? Und somit haben wir das hier auch und von der ersten Gleichung jetzt, hier können wir die äh, zweite Gleichung einfach subtrahieren und auch die dritte Gleichung sub 3 hier, das ist hier falsch notiert, ja, die zweite und die dritte, das bedeutet, hier 1 minus 1 bleibt äh, 0, 1 minus 0 minus 1, 1 minus 1 minus 0 bleibt hier auch 0, noch einmal, 1 minus 0 minus 1 bleibt 0, 1 minus 1 minus 0 bleibt hier auch 0, 1 minus 0 minus 0, hier bleibt 1, ja? und 53, äh, 40 minus 1 minus 24, das ist halt 18. Gut, und das bedeutet jetzt hier, an dieser Spalte hier waren überall die ähm, Koeffizienten von t. Also das bedeutet jetzt hier, diese Spalte ist t, hier am Ende haben wir nun mal die t, nun mal die t, hier haben wir einmal die t. Und das ist 24. An diese Spalte, hier in der Mitte, waren alle Koeffizienten von r, 1, 3 und 7. Also es bedeutet hier ist die Spalte von R. Und die wird hier jetzt vertreten. Also R, die Ruderboote sind 1. Und an dieser Spalte hier, 1, 2, 4 waren die Koeffizienten von K. Und 1 haben wir hier nur oben. Ja, das ist K. Einmal K ist K. Und das ist 18. Also, wir haben 18 Kanus, ein Ruderboot und 24 Trittboote. Fertig. Danke sehr. Und ja. Selbstverständlich löst man in der Regel jetzt in der Matura schon mit einem Taschenrechner. Aber dafür äh, wird es ein Video später mit GeoGebra geben. Danke sehr.